Willkommen bei State of Decay 2, heute wieder mit Wokchester und Lillivin. Servus. Grüezi Gott. <lacht> genau. Hallo alle zusammen. Jetzt habe ich eben doch tatsächlich vergessen zu starten hier. Bei uns kam eine kleine Horde. Es war jetzt nichts weltbewegendes, was passiert ist. Rockchester hat nur schön erklärt, was wir eines für Quests haben. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal plündern und unseren Vorrat wieder aufstocken. Ich bleib schön bei der Sache. Was ich hier habe, ist, irgendwann wem soll ich eine Fernkampfwaffe? Und Worcester sagt mir gerade, dem, aber sechs Minuten haben wir nur noch, oder? Ja. Um dem die Stand Nahrungsmittel zu bringen. Fünf Minuten, fünf Minuten. 5 Minuten? 5 äh, Sekunden. 5 Sekunden, das brauchen wir immer mehr machen. Das hat man sich. machen, wenn du willst. Ja, das so. ist aber voll weit weg. 5 Sekunden, du Witzbold. 5 Minuten und 5 Sekunden. Okay, dann drück dich mal klarer aus. Jetzt habe ich einen Packsack drauf, dann können wir das noch schnell machen. Komm, los okay. geht's. Yep. Los geht's, auf geht's. Unsere nächste, äh, Mission. Mit dem Hawk? Ja. Der ist nur ziemlich auftankt. Ich müsste. im Kofferraum müsste auch noch was sein. Benzinmäßig. Wenn nicht müssen wir halt da. Ach, das ist fast auftankt, passen. Ich so, hab mal markiert. Wunderbar. Andere Richtung. Darüber, gell? Oder? Sollen wir mal einfach Abkürzung nehmen? Nee, ist nicht gut. Nicht? Nee, überhaupt nicht. Hier sind auch Häuser. Ja. Gibt's hier eine Straße, wo ich rauf kann? Ja, ja hier. Eigentlich. Äh, jetzt habe ich mich scheiße. Ja. Müssen wir mal das Feststecken probieren. Nee, ist nicht. Fahren ist auch nicht. Rein. Du kannst da rein, oder? Ja, ich versuch's immer noch mal nochmal. Ich kann jetzt auch mit rein. Haha! <lacht> Sag mal wo? Äh, bei deiner Markierung. Du hast es markiert. Links, links, genau. Rechts, also nach meiner Seite immer. Heute fährt Rock, der fährt heute besser als ich. Super. Ausnahmsweise... Stop. abbiegen. rechts, rechts, rechts. Au! Ja, au! fährt au, besser au, wie immer. Oh, oh. Du musst früher ansagen, bitte. Tut mir leid, ich bin da nicht so geübt. Weil Zeit rennt. Weiter, weiter, weiter, weiter. Jetzt links. Hoch. Genau. Jetzt auf der linken Seite kommt's gleich, gleich, gleich, gleich. 90 Meter, 80, 70, hier ist es, hier ist es. Stopp! Und okay. hin. Wem soll ich das geben? Right. Maurizio oder Mendes? Ja, yep. Mauricio. Later, Wo ist Maurizio? Da ist er. Der mit der Sprachblase. So. Hat noch auf. klappt, ja? ja. Ah! <lacht> Hier ist voll die Action hier. Jetzt haben wir bloß keine Fernkampfwaffe für die andere... ...Kollege, oder? Kollege. Ach, vielleicht können wir da... ...vielleicht können wir da gleich, weil die ja freundlich sind, da tauschen. Was? richtig tauschen? Ja, wegen der Fernkampfwaffe, wegen der Quest. Dass du da auf dein Lager zugreifen kannst. Weil die sind freundlich zu uns. Die sind neutral, habe ich gerade gesehen. Aber die wären feindlich ja. geworden, wenn ich denen das jetzt nicht gebracht hätte. Ja, aber die andere da, die Janice, die mal die anquasselt. Sprich, mit Janice darüber zum Arsenal ihre Gruppe beizutragen. Das ist ja daheim. Oder? Nee. Das ist unser Stütz oder ein Stützpunkt von uns. Keine Ahnung. Warte, warte, warte, warte. warte. Jetzt andere seite hinter uns hinter uns oh, da. genau richtig super von die rechts rechts Alter, der fährt quer durch die Gartner, kriegt die Krise hier in dem Auto! Halt, Stopp! Das sind zwei... Oh, da ist was lustiges hier. Ja, ich will drin bleiben, ich, ich kann nicht raus, nein. Da drüben ist ein... ...an, an... Oh oh. Oh oh. oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. Das ist schon, oder? Jetzt hast du ihn anglockt. Okay, erledigt. Erledigt. Im, im, im, im Fliegen hast du schon erschossen. Ja. Floader ist auch weg. Ich weiß nicht halt, warum der nicht reagiert, heute. genauso wie die. Ah, zu weit weg. Oh, wow, ja. dabei. Wow! Sie jetzt alle? Nee, da kommt noch einer. ja. Äh, Brumi kommt schon. Flummi. da jetzt drüben sind auch noch ganz viele Brummi's. ey, hier so. geht's ab, wir müssen da rein ins Haus jetzt, oder? Äh, ja. die will irgendeine Schusswaffe haben. ja. wer? Johnny's. ja, kein Grund zur Sorge, wir zeigen gerne eine Waffe geben. Thanks. I appreciate it. Thanks, I appreciate it. Stay Super safe. und Verbündet! Ich ich verbündet! Die sind verbündet, Leute! Ich könnte mir da jetzt eine aussuchen! Denn. Infos über Überlebenden, äh, die muss ich als würdiger weisen. Mechanik, die ist genommen. Die hat drei Mechanik drauf. Oh, Don't just stand out there in the Yay. So, die sind jetzt aufgelöst. Weil ich jetzt Jadis in mein in, in meine Gemeinschaft aufgenommen habe. Du lässt sie einfach auf. Ja. Was haben wir denn jetzt noch im Angebot? Dann ist endlich mal Ruhe, weil ich mit Forderungen. Sehr hey. das schlimm. Ja Was wir schon im Angebot haben? Du hast gesagt, wir brauchen noch Nahrung jetzt, ne? Ja, wir können ja weiter. Haben wir nur Platz überhaupt? Infektionsherd ist hier auch in der Nähe, das ist auch nicht so gut. Kofferraum ist leer. Aber da gibt es eine Lebensmittelsammlung. Da machen wir jetzt den Infektionsherd und blindern da, da gibt es Lebensmittel drin. Na, ne, dann markier mal. Hab ich doch. Achso, okay, dann. Ups, rein. Geht los. Hallo, fahren sie mal. Ein bisschen schneller als sonst. So geht das nicht. Ah, oh, meilenweit weg. Also heute habe ich es echt nicht mehr dem Fahren. Fahren wir etwa nach Hause? Wo habe ich denn jetzt markiert? Alles richtig. Abbiegen, rechts. Ah, hier sind wir. Vorantrag oder hinterantrag? Hm. Äh, ich habe irgendwelche unsichtbaren Zombies wieder. Genau der. Aha, da hinten ist er. Ich kann leider nicht auf ihn schießen. Okay, du bist schon da, oder? Ja, ich bin drinnen. Ja, ich auch. Wollt man doch, oder? Okay. Ich hab irgendwie nix. Noch mal so nicht. Wo? Irgendwo angehört Was? hat sich von hier. Ja genau, da ist der. Und noch einer. Drinnen. Draußen, hinter dir, wunderbar. Nein, hey, müsste da, da sein, laut Oberanzeige. Unzufriedenheit ist weggegangen, wunderbar. Thomas, oder? Wo ist hey, denn die andere Tante? Keine Ahnung ah, Egal, wir fahren jetzt heim okay. Oder blöd, na wir wollten doch nur plündern ja hier Wo ist Du vergesst das wichtigste No, no metals around Very good I like it Aber da hört sich schon nach Muerto an, du Witzbold. Da draußen ist er, der Depp da. Der Zombie. Draußen. Ich hab schon wieder den, ich bin schwarzbug. <lacht> Alles ah, ist schwarz bei mir. Hier drüben, wo wir markiert haben, da musst du plündern. Ja, ich war aber hier drin. Ich habt doch schon drauf. Nimm mal. Nimm mal. Genau. Ablegen. Ey. Leg halt ab. Dann bringt zum Auto so. Jetzt äh, habe ich es abgelegt. Da, oh, bitteschön. Ich plünder mal drinnen. Hier ist ja auch alles platt schön. Ort kann beansprucht hier ist nichts mehr. Nichts mehr. Alles geplündert. Okay. Aber Tatanmat, da ist vielleicht noch was drin. heißt mich auch die Nahrungsmittel. Okay. Und hier sind noch drei Container. Der Schwarzburg-Bug sieht lustig aus. Alles ist irgendwie düsterer, weißt du, so sieht mir Zombie-Apokalypsen aus. Okay. <lacht> Aber hier wird alles schwarz. Warte, wenn ich jetzt in die Sonne winke, jetzt, jetzt wird es wieder, wieder okay, wenn ich in die Sonne gehe. So, kein Packsack. Kein Packsack. Schade. Einen haben wir doch gefunden das ist ja besser als gar nichts ja aber den haben wir ja vorhin auch hergeben müssen weißt. der Tante da wir könnten hier noch gucken da ist noch was Benzin oder was meinst nee Nahrungsdings Maisfarm oder wo meinst ich habe markiert aber ich doch Ach, da, da in Richtung da. da ja ist okay machen wir das auch noch ja Heute wird geblühter, la Und Seuchenherde haben wir auch kaputt gemacht. Alter, oh, schau mal da vorne. Tür auf, Tür auf. Und rein, volle Kanne. Und? Waren das alle? Hier sind wir richtig, gell? ja. hier wurde das Seuchenherz und alles schon drin war. Hier sind wir wieder. Ich will die horde hier wegmachen das okay, ist so zu viele okay all right that's enough let's light up some of these infestations hey ach der schwengel schon wieder Ah, jetzt haben es. Jetzt müssen wir zwar eine Bandage nehmen, aber egal. Scheiß drauf. Es war der Spaß wert. Okay. Das ist eigentlich unsere alte Gegend, gell, wo wir jetzt sind. Voll komisch, Echt? dass wir hier plündern gehen. Ja, dann wir uns wenigstens aus. Ja, das ist gut. Hier hinten ist ein Kreischer. Ein Kreischer. Ein Kreischer. Ja, geht jetzt nicht. Faultels. Okay, sehr schön. Dann lass mal reingucken hier. War doch hier, ne? Mm -hmm. Ja. Locked up. Ich <lacht> hey. oh, Ist vor ja. ja, aber was ist der Ich glaub's ja nicht. Ist erledigt. Schön. Ja, wieder den Schwarzbug. Sieht bestimmt lustig okay. aus auf der Aufnahme. Also das ist bestimmt ein Mod oder so. Versucht Ach jemand so. so ein bisschen einzufügen hier bei mir. Alles schwarz. Oh yeah! Ich hab zwei von drei. Ah, ich guck mal auf dem Dach. Heute spiele ich mal... Gucken. Ja, nee, aber wenn er in der Sonne ist nicht, dann ist er nicht mehr schwarz. Schwarz. Hier ist nichts. Bei mir ist nichts zu plündern. Dieser Ort Zeit kann beansprucht werden. Nein, will ich nicht. Bedingungen nicht erfüllt. Be ja, wir haben Medizin, wir haben... Ja, Bauressourcen sind schon wichtig, also muss ich schon sagen. Brauchen wir schon. Jetzt haben wir auch einiges an Nahrungsmittel gefunden. Da drüben in die... Klinik schaue ich noch kurz nach, ob da was respawnt ist vielleicht. Aber da waren wir ja überall schon. meiner ja, meine Fünfter jetzt auch im letzten Loch. Ja, meiner ist auch müde. Ich bin's auch. Aber nicht mehr als vorhin. Also gleichbleibend. Schön. Hier ist noch was zum Zoomen. Cool, Schrauben und. Teil eines Schaltkreises braucht Mama. Da wollte Neiko okay. gehen. Aber hier sind, uh, hier sind vier Container. Das ist ja absolut geil. Vier Schrauben. Wasserkühler. Um, Better than Schmerzmittel. sehr gut. Five immer doch play hey, <lacht> Ein Container noch. Und hier ist Medizin drin. Ist das schön? Cool. Ein Container noch. Wo ist denn denn Container? Containerlein? Containerlein. Hier draußen nicht. Hier ist der Müll. Hier ist auch nichts. Ich lege jetzt eh erstmal den Packsack. Hier ist Container. Hier ist. Äh... Hoffentlich ist es noch einer drin. Bitte, bitte, bitte, bitte. Search complete. Oh, ein achter Rucksack ist auch schön. Das ist auch schön. Und Ethanol oder wie das Zeug heißt. Ah, Rocky ist schon fleißig bei der Arbeit. Hey. Danke dir. Danke, bitte. Gerne. Ich auch. Wir breaken jetzt dann auch. <lacht> jetzt werden wir Knackfrosch von früher. Ich leuchte dir den Weg, mein Schatz. Gut, dann kann mir ein Licht aufgehen. <lacht> okay, Heim, nach Hause. Der muss pennen. Und wir Nicht lagern jetzt hoch. ein und. Hier hinten haben wir noch solchen Herrn, das machen wir aber in der nächsten Folge. Nächsten Folge, genau. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja. Sag mal bye bye. Tschüss. Jawohl, die nehmen euch nur mit. Die nehme euch nur ja, mit. Klar, komm. Da müsst ihr jetzt durch. Jetzt müsst ihr noch gucken, wie wir heimfahren. Wir die Türen klappern. Natürlich müsst ihr nicht, ihr dürft. Das ist immer lustig, so eine Autofahrt mit Lilly ist unvergesslich, oder Rochester? Immer. Immer. Ich hab halt so meinen besonderen Fahrstil. Da muss ich links, genau. So rüber, gell? Das sind Reparaturwellen. Und hier rechts, oder? Äh, links. Rechts. Links. Links. Bei mir das ist Basis aber da. Ach, Lagerhaus. Ich scheiße, ich hab mich falsch ankreuzt. Klinik, die Wo sind wir? Da oben. Das Megamax, okay. Ich ah, hier. Autos. Doch, links. Das andere links. Entschuldigung. ist okay. Ich habe mir schon gedacht, ich bin hier falsch. Das kam mir gar nicht bekannt vor, oder so. So. Genau. Oh, und vorne kommt meine Lieblingsstelle. Meine absolute Lieblingsstelle. In dem Spiel. Ich hasse sie. Das Ding kann man hier nicht umfahren. Da kann man nur rumfahren. Weil es aus Stein ist, das ist wie so ein Betonpfeiler hier und der fällt nicht um hier, den kriegst du nicht klein. Oh, da war was Bockies. Ich weiß, aber wir fahren da jetzt einfach durch, lassen uns am Arsch lecken. Yeah, yeah, yeah, wir spielen Musik auf dem Auto. Lalalalala. Wozu wir jetzt <lacht> Und nochmal. <lacht> Yay! Zu Haus! Bin ich wieder scheiße einparkt, aber. <lacht> Hauptsache da drauf. <lacht> ja, irgendwie. Irgendwie fängt irgendwas... Irgendwo <lacht> die genau, Zukunft genau. an. Genau, wir warten nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Oh Gott, ich hör auf. Es, nein, oh. ekelhaft. Oh. Was oh, ist? Da ist irgendwas laut. laut? Dies hört sich. yep, Da plärt was rum. Kann man auch sagen. Ja, das ist aber scheiße. Jo, ist es auch. Ach, das Ding. Jetzt holen wir uns die Artillerie. Wir holen uns die Artillerie. Wir bringen das gleich wieder. B. Und dann O. Oh, oh, oh, oh, oh, Scharfschützen, genau, das holen wir uns jetzt. Ist geordert. Ja, irgendeiner brennt mich hier an und ich sterbe. Und ich bin tot. Ach du meine Scheiße. Mhm. Ja. Ich konnte nichts mehr für dich tun. ja oh, shit. Jo. Ja, der brennt mich auch an, brauchst du nichts denken? Das ist ein Depp. Nicht anbrennen, Wir hatten jetzt zurück. Das hast du selber anzünden, kann? Voll Depp. Also, ich bleib jetzt drin stehen erstmal. Oh. Ich auch, weil Latte geht, der schießt mit dem Ding dauernd rum. Das kann da jetzt gar nichts machen, groß, weil der da wird da rausgehen. Oh. Don't worry. Oh. Ja, ich hab von der oberen Hälfte noch mal versuchen können. Kaputt! Super! Super! Hat's da hat's mich zerrissen. Es tut mir so leid. Da siehst du noch die Überreste. Mein Schnucki. <lacht> Nein! Du wirst mir fehlt, meine Freundin. Ruhe in Frieden. Tja. Es tut mir leid, dass sie nicht rechtzeitig da war. In stillen gedenken an Rockchester. Seine. Sandy hieß sie, gell? Nee, das nicht wie sie Jedenfalls Auf jeden Fall seine, seine, seine treue Lebensbegleiterin. Sie hat mich immer begleitet. Schade, dass sie weg ist. Hiermit beende ich diese Folge in Trauer. Um ich nenne sie einfach Sandy. Okay. Danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.